Willkommen meine Damen und Herren, es ist Ende Jahr, fast schon Dezember und es ist Zeit zurückzuschauen. In der Zwischenzeit haben wir 300.000 Franken in unsere Portfolios investiert, praktisch alles in Aktien, ein bisschen ist noch in Cash. Über drei Jahre, jedes Jahr 100.000 Franken und das Resultat heute sieht fantastisch aus. As good as it gets, stand in der Financial Times, jeder der in Aktien investiert hat dieses Jahr, hat wirklich viel Geld verdient. Nun, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es good as it gets ist nicht, was ich dazu sagen würde. Eher too good to be true. Wir können den Börsen wirklich nicht trauen. Schon im Januar habe ich gedacht, es ist viel zu teuer und inzwischen sind unsere Portfolios nochmal 20'000 Franken mehr wert. Wo stehen wir heute? Wir haben 300'000 Franken über die vergangenen drei Jahre investiert. Jetzt sind diese 300'000 Franken 357'000 Franken wert in Schweizer Franken 19% Gewinnsteigerung. Unglaublich und definitiv nicht etwas, auf das man sich verlassen kann. Wie immer, wenn ich die Portfolios anschaue, kommen Zahlen zu Tage, die absolut unglaublich sind. Zum Beispiel können Sie sich noch erinnern, als ich Peugeot gekauft habe und da haben auch ganz viele Leute massiv kritisiert. Peugeot aber hat 45% an Wert gewonnen viel mehr als BMW, das ich zur gleichen Zeit gekauft habe. Siemens hingegen, das große international tätige Industriekonglomerat, hat 50% verloren. Können Sie sich das vorstellen? Der Aktienkurs ist die Hälfte. Das ist einfach absolut unvernünftig und entbehrt jeglicher Logik. Andere Beispiele, die ich auch noch gefunden habe, Axel Springer, das Medienunternehmen, habe ich zum gleichen Zeitpunkt gekauft wie RTL. Axel Springer ist um 17% gestiegen, RTL um 17% gefallen. Sagen Sie mir, dass das noch vernünftig ist. Es ist nicht vernünftig. Was viel wichtiger ist als die einzelnen Aktien, die sich in der Tat absolut irrational entwickeln, sind die Portfoliowerte als Ganzes. Und deshalb schaue ich immer nur an, wo bin ich heute im Vergleich zu dem, was ich investiert habe. Und da möchte ich Ihnen etwas ganz Wichtiges sagen. Die Portfoliowerte werden immer in einer bestimmten Währung ausgedrückt. Bei uns natürlich in Schweizer Franken. Und der Schweizer Franken hat tatsächlich etwas an Wert verloren in dem letzten Jahr und dadurch ist unsere Rendite mit 19,2% so gut. Wenn wir die gleiche Rendite ausdrücken in Euro, sind es nur 9,3%. In US-Dollar sind es nur 16,8%. Hingegen in britischen Pfund sind es sage und schreibe fast 25%. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges. Sie denken vielleicht, Sie brauchen das Geld in Schweizer Franken, wenn Sie in den Ruhestand gehen. Aber das stimmt nicht, denn Sie kaufen ja nicht nur Schweizer Produkte, sondern Sie importieren eine ganze Reihe von Produkten aus dem Ausland, das zwar in Schweizer Franken dann schlussendlich bezahlt wird, aber... Eingekauft wird es in einer anderen Währung. Das heißt, in Schweizer Franken zu sparen, macht für den Schweizer gar nicht so viel Sinn. Denn 50% der Produkte kommen aus Europa. Also macht es genauso viel Sinn, in Euro zu sparen. Und auch aus diesem Grund haben wir viele europäische Aktien gekauft und davon profitieren wir jetzt, weil der Schweizer Franken eben etwas schlechter ist. In Zukunft sollten Sie also Ihr Portfolio nicht einfach nur in Schweizer Franken anschauen, sondern auch in den anderen Währungen, insbesondere in den Währungen, in die Sie investiert sind. Und deshalb zeigen wir jetzt ab jetzt immer unser Portfolio in vier verschiedenen Währungen, nämlich in Schweizer Franken plus 19%, in Euro plus 9%, in US-Dollar plus 16,8% und im britischen, Punkt, äh, britischen Pfund fast 25%. Das war unser Ergebnis. Wir dürfen ihm nicht trauen. Wir werden garantiert etwas davon nächstes Jahr verlieren. Das erwarte ich schon seit langem. Sehen wir, ob es jedes, das nächste Mal passiert. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihren eigenen Anlagen. Schauen Sie sie aber richtig an und lassen Sie sich von falschen Währungen und falschen Aussagen in dem Portfolio nicht verirren. Viel Glück!